150, 40, 30, 20, 10. Butter. Ja! Ich brenne! Uh. Ähm, na Ja! Ja! Ja! sind wieder wieder hier am Start. Ah, nein, ich möchte nicht. Ich bin nicht dein Hund. Ah. Okay, Leute. Auf jeden Fall. Heute gibt es ein extra Halloween-Special mit Herobrine. Und zwar: Herobrine wird heute sehr viele gruselige Sachen machen. Wie zum Beispiel: Du wirst gruselige Sachen bauen. Ja, und solange Herobrine gruselige Sachen baut, werde ich was tun? Genau, die Welt erkunden. Und einen neuen Krater der Verdammnis suchen. Ne. Oh Mann! Ich möchte nicht von einem Gru gegessen werden. Hm, naja. Also, was wir eigentlich machen Wir wollen die Welt erkunden. Aber das geht nicht, weil es hier einen Gru gibt. Deswegen weiß ich nicht, was ich machen kann. Wo soll ich hinkommen, du verdammter, dummer. Okay. interessant interessant interessant was soll ich hier machen hier bauen mir doch was fackel die hand ich habe fackel die hand also fackel in die hand okay. oh ja let's go Nuketos Brot was eaten by a Guru whilst trying to escape Zombie Miner. Das ist sehr selten. Also diese Todesnachricht. Naja. Was brauchst du da? Gib mir einen Zauberstab. Sonst wird es langweilig. Aua. Gib mir einen Zauberstab. Hier, Brian, Gib mir irgendwas Cooles, womit ich zaubern kann. Sonst wird mir langweilig. Naja. Ich kann dir ja ein äh, bisschen Fernseher gucken. Yippee! Ja, mach das weg. Das nervt. Mann, ich will doch nur Fernseher gucken. Hero Brian, dann gib mir einen Zauberstab. Hero Brian, gib mir einen Zauberstab. Warum? Weil mir langweilig ist. Und gib mir irgendeinen Zauberspruch. Dann kann ich ein bisschen trainieren gegen Hero Brian. Ja. Warte. Hmm. Jetzt müssen wir mal alles entfernen la la la la la la la la la la ich werfe Sachen weg. la la la so, genug weggeworfen. Ich brauche so einen, so einen, danke. ich brauche so einen Tisch. So, jetzt habe ich so einen Tisch auch. Leute, jetzt werde ich irgendwas versuchen zu zaubern. Arcane Workbench. Das kommt hier rein. Ein, eins, zwei, drei. Vier, fünf. So, und, uh. Uh, diese Animation sieht sick aus. Hör auf! Und ich brauche nicht dieses obituary Ich brauche das nicht. Withering Totem. Na, da sind zu so viele Withering Totems. Hier, Brian, wie wechselt man die? Ah, hier, hör mal auf, ich muss das alles wegschmeißen. Oh Mann, ich guck in die Controls, okay. Ja, ich kann nicht in die Controls gucken, wenn mich die ganze Zeit jemand umbringt. So. so, dann einmal in die Controls. La la la la la la la la Das la la Das ist ja interessant. Okay. So. Und was ist denn L? Wo, was, ist, L? So, und jetzt hier einmal. Okay. P Ach du Kacke, wo bin ich denn hier? Ich bin im Wasser gelandet. Aber ich kann nicht sehen. Ha. Ich sehe nichts. 40 Minuten. Ganz interessant klingt. Ähm, ja, können wir machen. Aber bringe mich dann nach Hause. Ah, aha. Interessant. Nimm das, nimm das. Nimm das. nim nimm das. Oh. Uh. Nimm doch das hier. Naja. ja. Was ist das? Oh. Oops. Wo ist dieses verpackte Dorf? Okay, ich weiß wirklich nicht, wo ich gerade bin. Ähm wo bin ich hier? Ich bin verloren. Hier, Bring mich ein bisschen weiter weg. Ich sehe keine acht schwebenden Inseln. Ich sehe gar nichts. Also. Zeig mal acht schwebende Inseln. Okay. Das ist also die erste. Die zweite. Hm, was ist das denn? Kohle. Ah, hier noch. Yeah, tada. Neidfischen. Krass, krass, krass. Jetzt habe ich Neidwischen. Ah, ich brauche Milch, um halt die schlechten Effekte zu entfernen. Naja. Ich werde dich kriegen. Ah. Oh. Uh. Uh. Uh. Uh. oh, vielleicht bin ich gegen Heroine gar nicht mal so gut. Nein. Brian. Okay, Baustelle, Baustelle, Baustelle. Wieso werde ich ganz zeit rum teleportiert? Uh. Nimm. Ihr blöden Viecher. Ja, hier, genau. Oh. Okay Leute, ähm, das ist nicht so gut gegangen. Deswegen... Ähm Mann, dieses Ubi-Turi, der braucht keiner. Ach so, ich soll eine Brücke bauen. Ach so. Achso, ich dachte schon, was ist das? Uff. Hier, wie baut man denn so eine Brücke? Da steht, you can't place it, something is in the way, oder so. Irgendwas steht im Weg. Ich muss zugucken. Ich sehe nichts. Mann. Okay, Motorrad ist vorbeigefahren. Perfekt. Uh, perfekt, perfekt. Und jetzt muss ich quasi hier einfach weiterbauen. Ah! Oh Mann, hier... Schert euch doch in den... Nether. Ah! Oh. Okay. <lacht> ähm ich will das machen. Du kannst gar nichts hier rein. Also die Blöcke bauen, die hier äh, hochgehen. man dieses Obituari. Wo, wozu ist das gut? Versuch, genau. Oder? Mann, nee, näher nicht. So. Und einmal hier. Warte. Hier, Mann, lass mich los oder ich beende die Folge. So. Theobrine ist manchmal sehr aufzuregend. Ja, genau so ist es. Theobrine, hör auf! Deine verdammte schwebende Insel! Wird jetzt in die Hälfte geteilt. Ja! Yeah! Genau. Bam! Und dieses Obituary können wir wieder wegschmeißen. Da. So. Was haben wir denn hier noch? Das blöde Dorf dahinten. Was? Was habe ich getan? Na! Na! Ja, wir müssen jetzt flüchten, Leute, Leute flüchten, flüchten, flüchten! Diese verdammte. Bam! Bam! Und Bam! Diese verdammte Höhle taugt keinem! Was das Haus? Hier das Haus! Genau so soll es sein nach meinen Vorschriften. Weil das ist mein verdammtes Haus. Und diese verdammten Banditen sollen sich in den Nether scheren. Schert euch in den Nether. In den Nether mit dir. In den Nether. In den Nether. In den Nether. In den Nether. In den Nether. Hier Du verdammtes Stück verrottetes Fleisch! Ah, Hilfe! Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. So, diese Zombies. So, und jetzt gucke ich gemütlich Fernseher. Und keiner kann mich dabei stören. Hallo, Hero Ryan. Schau mir tief in die Augen. Und was haben wir denn hier so alles getötet? Hm. Zombie-Farmer? Zombie, Zombie, Zombie. Ich habe sogar einen Banditen getötet. Okay, by the mein Zauberstab gibt langsam auf. Was ist das denn? Jetzt werde ich meine Kraft entfalten. Ich werde meine Kraft entfalten. Ja. Yeah. So. Hier, bam, bam, bam, bam! Hier kriegst du es, du Zombie! Du komischer Zombie mit Flügeln! Ah. Oh mein Gott. Das ist doof. Na naja. ja. Komm doch, wenn du dich traust. Und ich werde dich mit dem Wither -Skull in den Nether befördern. Ach, was sagst du jetzt? Ich werde dich eiskalt in den Nether befördern! Hä? Ja, ja, ja. Du blödes Zombie-Dingens-Dingens! -Dingens. Aha, Herobrine, komm doch, wenn du dich traust! Und ich werde mich dich mit dem Wither Skull in den Nether befördern! Und da bleibst du für immer! Und du auch, du Zombie! Zombie-Kämpfer! Hier, du Zombie-Blödmann! Dieser Zombie-Blödmann kann sich doch in den Nether scheren! Hm. Irgendwie wird dieser Wither-Skull niveaulos. Dennoch machen wir mal dieses Withering Totem. macht das denn? Hier. Oh, nein! Das Einzige, was ich habe, ist dieses dumme Obituary! Hier, hier, rein! Stopf dir das, dieses Obituary, in deine Nase! Mann! ah! Oh, Mann! Das ist unfair! Was Was ist? Aber aber was ist. Was ist passiert? Was ist passiert? Geobrein, ich schwöre, das war ich nicht. Ja. Ja, ja, ja, ja. Mann. Das war ich nicht. Das war ich wirklich nicht. Du hast mir doch mein dummes. Du hast mir doch mein dummes Zauberstab gestohlen. Und dieses Loch hat irgend so ein dummer Zombie angerichtet. Mann. Das ist doof. davor. Aber was ist das denn? Mann, ich brenne. Mein Charakter hält aber ganz schön viel aus. Hör auf mich abzuschießen. Du Zombie. Mann. Hm, was kann ich denn jetzt machen? Ich gehe Holz Ich gehe Holz farmen. Egal, wie spät es ist und wie dunkel und schwarz es ist. Ah. Ah, du hast ein kleines Jumpenband für mich gemacht. Ah, dieser Dummen. Ah. Mann. Da gibt es zumindest ein paar Ä Äpfel, die ich essen kann. Mann! Ich gehe jetzt ins Dorf und siedle mich da irgendwo an. Ich habe keine Ahnung. Oh, guck mal, hier ist eine Schmiede. Mal gucken, was in der Schmiede drin ist. Was? Was ist denn mit der Schmiede hier los? Oh mein Hero Brian! Das kann doch nicht wahr sein. Was, Harache? Ich geb dir gleich Harache. Und mach endlich diese dummen Zombies weg. Denn ich hasse Zombies. Leute, jetzt mal ganz ehrlich: Niemand mag Zombies. So. So ist es, so ist es, Loltex zu sein, man ist einfach Loltex und man wird von einem Hero Herobrine verklopft, der nicht mal... Das nervt einfach. Naja, also ich würde sagen, da gibt es jetzt ja nichts mehr zu reden, ich würde sagen, ja,